Willkommen zurück zu Miitopia! Falls mich ein bisschen anders anhören sollte, liegt es daran, dass mein Zimmer ein bisschen geräumiger ist. Also, sorry für die Audioqualität. Ähm, wir sind hier stehen geblieben in der letzten Folge. In dieser neuen Wolkenstadt, oder wo wir auch immer sind. Ähm, und nein, ich habe nachgeguckt, das hier ist nicht die Afterstory. Ich dachte es wäre aber... Nein. Wir haben ja noch einen weiteren Boss als äh, Gegner, ne? Den noch dunkleren, dunklen Fürsten. Und ja, auf den müssen wir jetzt drauf gehen. So, und ähm, egal wie sehr ich mir überlegen wollen würde, wer hier alles in die Stadt reinkommt, ihr werdet sehen, alle Charakter sind immer random, wenn man das Spiel neu startet. Also die sehen immer behindert aus. Was man auch tut, es ist, ist bringt nichts. Man kann die gestern halt aus und anmachen und hoffen, dass irgendwelche Charaktere mal gut aussehen. Aber ganz ehrlich, darauf habe ich keine Lust. Na, reden wir jetzt einfach mit denen. Werkelnder Priester, Overseer. was so ein Auge. Oh, es ist so schrecklich. Es muss etwas geschehen und zwar schnell. Der Schneemann des Schreckens randaliert auf den Puderhöhen. Dort herrscht große Gefahr. Ich will allen helfen, die dem Schneemann ausgeletzt sind. Aber ganz allein kann ich noch nichts machen. Willst du mir helfen? Äh, auf geht's, Quest von Overseer. Besieg den Schneemann des Schreckens. Eisige Weite. Ich lehne erstmal kurz ab. Ach, wirklich ich verstehen. natürlich okay. <lacht> Level 15. Sind wir schon Level 50? Ich schon. Ich, ich weiß nicht, wenn ich jetzt eins annehme, ob ich das andere noch annehmen kann. Wisst ihr? Hm, was ist mit dir, Isaac? Grübelforscher Isaac. also gut. Das könnte so meine große Chance sein. Mit ein bisschen Hilfe kann ich es schaffen. Isaac, das war echt heldenhaft. Gibst du mir ein Autogramm? Was werden meine begeisterten Fans sagen? Aber bei aller berechtigten Euphorie werde ich mich ganz bescheiden geben. Puh, wie lange stehst du denn schon hier? Ich bin das Gründer und Fascher, du kennst mich ja schon. Ich habe eine tolle Info für dich. Nur für dich, im Elfenreich gibt es eine See, äh, einen See voller Lotus. In dem See treiben sich auch Unmengen seltener Monster herum. Es lohnt sich, diese zu besiegen. Dadurch kann man ganz außergewöhnliche Kräfte entwickeln. Wie würde es dir gefallen, diesem Lotussee eine Besuch abzustatten? Äh. Äh, hör mal, hör mal, der Lotussee ist die Heimat seltener Monster. Okay. Können wir auf jeden Fall machen. Ihr seht, man muss erstmal die Quests hier alle machen, weil äh, Spiel sagt das so. <lacht> ja. Random NPC, singende Magierin Rosalina. Ja, die, die, die Mies habe ich wie gesagt nicht ausgedacht. Die sind nicht in meiner Story. Die sind einfach irgendwelche random Dudes, die irgendwas sagen hier. Ja. Eine singende Magierin sagt zum Beispiel. Was sollte das heißen, als man mir sagte, ich sei stockstur? Vollkommen möglich! Ich bin doch nicht jemals! Ich bin nicht stur, hab so keine Spur von stur! Okay, okay, random dude. Sportliche Dieben. Diese Stadt ist faszinierend, oder? Eine echte Metropole. Ich komme vom Land. Passe ich hier eigentlich hin? Oder mache ich mir da zu viele Sorgen? Tja, keine Ahnung. Ich glaube, hier passt niemand wirklich hin, um möchte zu sein. Disco-Katze. Miau. Ja, das war sehr hilfreich. Dankeschön. Das ist 17. Du bist der schwerste sportlicher Koch. Batman! Hey, Judah, alles frisch. Ich bin Batman. hast du schon mal von den Hamburgern gehört. In Wat zum Geier ist man diese Dinge angeblich? Ihr Geschmack soll völlig anders sein als alles, was man hier gekostet hat. Als Koch muss ich das zumindest einmal in den Hamburger reinpressen. Also, verstehst du? Ja, ich möchte jetzt dahin. So ist mir doch, oder? Ich gebe doch ein bisschen Geld. Okay. Alles klar. Hm, der wird 12, da der hinten der 17, da der ist 15. Okay, fangen wir mit Isaac an. Das Einfachste einfach so zuerst und dann zum schwersten zuletzt. Würde ich jetzt einfach mal vorschlagen. Gibt Isaac uns überhaupt irgendwas? Ich glaube nicht, oder? Nö, mach, er gibt uns gar nichts. Okay. Wir nehmen sie trotzdem an. Wunderbar, ich ja, kriege ja den Geist auf der See. Ja, auf, auf, den See auf der Karte meine ich. Ich werde mich selbst nicht an der Aktion beteiligen. Ich hätte sowieso keine Gang ziehen, die Monster. Okay. Wenn ich jetzt zu jemand anderem gehe und sage, äh, yo, ich will deine Quest annehmen, was passiert dann? Kann ich das machen? Annehmen. Ah, willst du deine Quest abbrechen? Okay. Okay, gut zu wissen. Also ich kann nur eine annehmen, immer. Gut, dann machen wir doch erstmal die von Isaac, wo auch immer die ist. Jo, bis später, Bab. Die ist hier unten im Elfenbereich. Aber ich habe schon gesehen, man kann ja überall lang, nur nicht da oben in diesen Wolken rein. Da ist bestimmt noch irgendwas Riesiges, wo wir am Ende hinkommen müssen. Und sorry für die Bergwandgeräusche. Wie gesagt, meine Audi wird in den nächsten paar Folgen nicht so gut sein. Aber da kann ich nichts machen. Und ich will jetzt nicht ein paar Wochen lang, äh, keine Videos machen, nur weil ich am umziehen bin. Habe ich gar keinen Bock. Ich will schon weiter So schlimm ist es jetzt auch nicht, glaube ich. Puderhöhen und Wad Die beiden äh, Gebiete wollen wir auch noch machen, laut Quests. Aber wir sollen erstmal zurück zum Elfenbereich aus irgendeinem Grund. Hier gibt es nämlich irgendwo einen geheimen Ort mit Monstern. Äh, da. Äh, Dominik steht einfach rum. Okay, cool. Äh, wo gibt es denn hier Monster? Irgendwo hier rechts. Äh, hier? Achso, hier, hier drinne. Okay wo? Direkt am Anfang. Okay, then let's go. Ah, das ist noch ein Level. Oh Gott. Ach oh Gott. Wie riesig ist das? Ziemlich riesig, glaube ich. Oh, das sind alles nur Bonus-Level. Mit ein paar Bonus-Gegnern. Das kann natürlich auch sein. Kann ich mir gut vorstellen. Wow! Hä, hey, da war ein neues Symbol? So ein Auge. Okay. Mmh. Explosion. Die können gar nicht Haha. Ha. Ja, wir sind eigentlich viel zu OP für dieses Spiel, ne? Wir sind wir überhaupt Level 15? Ich weiß es gar nicht. Okay. Verstehe ich nicht, aber war bestimmt mega funny. Haha, ha. wir haben alle gelacht. Das ist schon wichtig ins Auge. Was bedeutet das? Ich glaube, es bedeutet einfach nur, dass wir jetzt den äh, dunklen Fürsten besiegt haben und mehr nicht. Aber vielleicht steckt da ja mehr hinter. Hm. Doch, wir sind schon alle Level 15. Ich wollte mich, wollt mich schon fragen, ne? ich komme mich doch an erinnern, dass wir Level 15 gelevelt haben. Oh, Törtchen, die sind immer sehr, sehr gut. Die sind immer sehr gut. Der yeah. ja. Der dunkle Fürst, guck die ist Geschichte. Was so richtig Grund zum Pfeil haben wir nicht. Ulva, jetzt hat den großen weißen Ivata erwischt. Kommt zu fassen, dass er zu einem noch dunkleren Fürsten geworden ist. Und das alles nur um mich zu retten. Hey Mike, zerbricht dir nicht zu so sehr den Kopf deswegen. Dann gehen wir als nächstes halt kurz Ivata retten. Genau, das biegen wir schon wieder hin. Hm. Na. Ja. Danke, Leute. Das machen wir. Jetzt gehen wir hin. Dann ist es beschossene Sache. Verfolgen wir den dunkelfürsten. Ja, der große Weißer hat uns geholfen. Jetzt helfen wir ihm. Und damit stellen wir Ihnen für alle mal den Frieden in Miitopia wieder her. Auf den Anfang eines weiteren Abenteuers. Zum Wohl. Ja, dieses Abenteuer geht dann erst so richtig in der nächsten Folge los, glaube ich. Oh. Der Katalog ist angekommen. Um ihn und um in um ihn zu stöbern, rufe das Menü mit X auf. Sicher, dass wir nicht in das noch hier sind? <lacht> Was? Katalog? What? that? Ich verwende den Katalog, um Waffen und Kleider deiner Wahl zu bestellen. Immer wenn du ein neues Teil aus einer Schatztour birgst oder erhältst, wird der Katalog entsprechend aktualisiert. Bestellst du das Item dann aus dem Katalog, kannst du deinem ganzen Team eine einheitliche Ausrüstung spendieren. Äh, uh, what? Das kann ich jetzt das stärkste. Nee. Die besten Sachen habe ich noch gar nicht freigeschaltet. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Wichtig noch nicht ganz. Aber ist bestimmt für später oder so wichtig. Keine Ahnung. Bestimmt. Ja, ja, bestimmt ist es wichtig noch. Für irgendwann. Tänzer, aber ich habe gar kein Geld mehr, merke ich gerade. China-Kleid. Nach dem Team schauen? Wieso? Ach so. Das Pferd. Ja, voll vergessen. Ja, das Pferd wird sich auch bald noch ändern. Aber da lasse ich mir noch ein bisschen Zeit. Dadadadam. Yay. Also nicht mehr in dieser Folge. Hm, Ultima Tesse. Sternchen, Sternchen. Wie du siehst, siehst du hier nur noch den Glanz totaler Perfektion. Okay. Das perfekte Essen. Ja, ist ganz okay. Gibt besseres. Torte mag ich nicht. Ja, nur so, hm? Die ja nur so, hm? Sind nur so okay. Das oh, ist, ist nicht so gut. Nom, nom, nom. Okay, was habe ich denn alles noch? Wer hat noch nicht probiert? Du hast noch nicht probiert. Wie kannst du die Felsenschuki noch nicht probiert haben? Guckst du, magst sie sogar? Dann ess sie. Dann ess sie doch! Damit sie alle weg sind. Alle mögen sie. Hier in der Reihe. Wegen gebe ich den MP und Magie? Du könntest es, glaube ich, gebrauchen. Zack. Und... Ich kann es einfach allen geben, merke ich gerade. Es würde funktionieren. Mache ich das, glaube ich. Zack, zack. Dlim. Dann euch noch. Also dir halt noch. Ich, ich bin mir bei dem Essen nie sicher, ob ich das Offscreen oder Onscreen machen möchte, weil, ich möchte eigentlich schon zeigen, wer was mag, weil es könnte manchmal lustig werden. Lecker Schenkel. Ähm ja, aber zum Teil kann ich es auch gut verstehen, wenn Leute sich denken, boah, ey, voll langweilig, mach doch mal irgendwas richtiges und gibt nicht die ganze Zeit Essen, die ganze Folge lang. Kann ich auch nachvollziehen. Mm, ja. Kann ich auch nachvollziehen, genau. Plop. Ich kann glaube ich jetzt sowieso nichts mehr verteilen doch du kannst sowas essen ja dir gefällt das sogar okay reicht Reicht reicht äh, Ja auf Spielhalle ausflüge ihr wisst ich habe darauf nicht so viel bock Level 17 15 15 15 Lass mal die die ja dass mal die die unterlevelt sind rein tun würde ich sagen das heißt danny darf rein Freddy darf rein und miku Nee, oh Gott, die beiden sind aber auch noch so an anderen Levels. Lass mal erstmal alle Mitglieder, alle Teammates auf 15 bringen, ja. Das glaube ich wäre eine ziemlich gute Idee. Ich wechsle so hin und her immer wieder. Ja. Erstmal gegen den Goldpläuen hier. Ich glaube, dieser Bonusort hier ist wirklich auch nur Bonus und mehr nicht. Einfach nur um ein bisschen Geld abzusacken und das war es halt auf jeden Fall. Dun, dun, dun, dun. Bada bada ba. ist dieser Ort sowieso nicht BAM Easy easy easy. Kostenlose 1000, 2000 Gold 1000, nice Okay. Dann äh, hier oben ist noch ein Level Das führt zu den anderen beiden hoffentlich Let's go Wir vier zusammen Wir kriegen das hin ich glaube an uns. Oh, zwei Wege. Nein. Ich das hasse. Ja, was soll man machen? Nichts. Richtig. Man kann nichts gegen machen. Nassploing. Habe ich ja auch noch nie gesehen. Was ist ein Nassploing? Nur ein riesiges Auge. Bam. Findet ihr das übrigens auch seltsam? Oh, der hat er für viel Damage gemacht. Findet ihr das auch seltsam, dass... Äh meisten Gegner nicht ein richtiges Gesicht haben, sondern so aus so Einzelteilen aus einem Gesicht bestehen. Und dann wird das gesagt das Gesicht gerettet. Schon wie weird. Wo sind die anderen Teile des Gesichts? Hat er nur die andere, die, die einzelnen Teile dort genommen der Böse oder hat er vielleicht da noch mehr gemacht? Ich habe keine Ahnung. Weißt du So seltsam. Ich verstehe das nicht. Dum, dum, dum, dum, dum. Ja, auf jeden Fall in dieser Folge will ich diesen Ort abschließen, damit wir in der nächsten Folge anfangen können mit neuem Gameplay-Stuff. Das Ende dieses beiden Gebiete und vielleicht sogar noch dieses riesige Wolkengebiet dort oben. Da kommen wir bestimmt auch noch dahin wenn wir die anderen beiden haben. Bestimmt. Ich vermute mal, das wird dann das Ende sein von der Main Story, der Main Main Story, das ist jetzt hier die, die, die Zwischenstory. Nach der Main Story, aber noch vor der After Story, so sehe ich das gerade. Level up für Danny. Aber leider lernt er nichts. Schade. So, Freddy kann wieder raus aus dem Team, denn er ist nun Level 15. Und er lernt Gummisnack. Stelle mit speziell zubereitetem Essen reichlich, HP wieder. her. Ja. Okay, das ist richtig gut. Schön, dass wir das erlernt haben. Was passiert jetzt? Truhe die banane Super. Und jetzt äh, Ende. Please. Nicht noch Gegner. Kein Bock auf Gegner. Bitte nicht. Ich will zum Ende. Sieht schön aus. Ja, hier ist das Ende. Sieht äh, aus. So. -s. Yeah. Ihr liebt euch. Küsschen, Küsschen. Spaß. Äh, Ihr unten. Was ist mit euch los? Oh, ein Geschenk. Ein Geschenk für Bunny von Jesus. Oh mein Gott, es ist ein Neuwagen! Wow! Ja, aber Buddy ist noch gar nicht 18. Wieso krieg ich schon einen Wagen? Für später. <lacht> aber mich macht das traurig. Immer nur, immer nur sie. Warum gibst du mir nicht? Jesus? Ach man, ihr Bild von Bergras nicht so aus. Meine Güte. Was soll denn der Schmutz? Billardpanzer, China-Kleid, heilige Glocke, Reporter-Mikro, Tarnrüstung, Maskenkittel. Ich habe kein Geld, ist das Problem, ne? Ich habe halt kein Geld für die alle. Hm, kann ich irgendeins leisten? Ich kann das China-Kleid leisten. Ich sie einfach mal weil äh, keine ahnung ich würde irgendwas kaufen jetzt damit die sets besser sind und ein paar punkte nicht wirklich äh, nennenswert eigentlich aber okay so dass mal sehen freddy du gehst wieder raus du bist jetzt level 15 und dafür kommt äh, young mike rein ja genau zwölf kleider gesammelt juhu So, und jetzt? Was? Okay, also links und rechts, also hier rechts ist noch ein Bonuslevel, um zum anderen Typen da zu kommen. Äh, oder wir machen direkt das, was gewollt ist. Äh, aber ich glaube, ich mache erstmal hier den anderen Weg. Bis gleich. Diese. Oh, richtig viel Essen. War wirklich richtig viel Essen, war das. Kommt hier kein Gegner mehr? Doch, ein Gegner kommt hier noch. Okay. Wow. Schön. Blablab. Blablub. Blab, Blablab. ihr noch irgendwas sagen? Nein? Gut. Dann machen wir weiter. Let's go. So, ich habe das Level nochmal gemacht. Mit dem anderen Weg. Ihr habt gesehen. Super. Toll. So, hier haben wir noch einen Ploing. Den besiegen wir erstmal und dann machen wir uns das rechte Level. Um zu diesem silbernen Ploing zu kommen. Miam Ploings sind für Essen, weil ich äh, nicht dumm bin. So, auch wenn ich es irgendwie mehr oder weniger bin. Lui. Bam, bye bye. Äh, die leben noch. Okay, zwei davon nicht mehr. Der letzte auch nicht mehr. Schön. So soll das aussehen. Bam. Und wie viel Essen geben die uns? Drei Ploing-Wurzeln, wovon zwei besser sind als das eine. Okay. So, jetzt hier in dieses neue Level rein. Und natürlich hat das auch wieder gesplittene Wege. Natürlich hat es das. Natürlich! Och, ich könnte mich da noch mehr drüber aufregen, als ich jetzt schon gut. Aber ich versuche es in Grenzen zu halten. Ja. Hopp. Au. Bam. Bam bam. Yay! Commentary! Einzelne Wörter sagen. Boah, das ist voll krass. Hey, was hatte das denn? Ja, ich bin zwar fast tot, aber I don't care. Wir machen die jetzt mit. Bam, bye, bye. Der lebt noch. Oh, oh, oh, oh. Okay, geht auf Danny. Die machen aber richtig viel Damage, diese Wasserviecher. Die machen wirklich richtig viel Damage, krass. Hm, nicht so gut. Aber was gut ist, ist, dass Young Mike ein Level bekommen hat. Und ich da... Oh, wie viel Bonuserfahrung. Du, du, du, du, du. Können das eigentlich alle gebrauchen, vor allem ich bin auch schon fast Level 18, das ist auch ziemlich gut äh, Ja, ich werde immer am meisten gelevelt sein Ich will was über Magier fragen, könnt ihr wirklich auf Besen reiten? Nein, Quark, aber können, Kern können wir damit sehr gut Können damit nicht auf Besen reiten? Wer hat sich das denn ausgedacht? Ah, noch ein gesplittener Weg, was soll das? Das für mich Mobben. Kiste. Super. Und sowas darf ich dann immer reinschneiden. Dann in den alter alternativen Wegen. Ah, toll. Yay. Juhu. Ich habe viele Leute gerettet. Jetzt kann ich 400 HP streuen. Yay. Super. Wir freuen uns natürlich alle. Äh, ein Notfall. Young Mike hat sich in eine Erkältung eingefangen. Äh, das bedeutet, der kann nicht mitmachen, oder was? Yay. Okay. mal kann so erkältet nicht losziehen. Wir müssen ihn hin hier lassen, bis er sich erholt. Dein Team muss fit sein, um sich im Kampf bewähren zu können. Ah, oh, das ist blöd, weil ich wollte den doch leveln. Dann, äh, Bunny passt auf ihn hinauf. So, wir müssen uns hier vertragen. Mike, das war gemein, es tut mir leid. Ich möchte mich wieder vertragen. Ich auch. Yay. Super. So sollte jeder Streit enden. Der eine gibt nach, auch wenn er nichts falsch gemacht hat. <lacht> nee, wirklich. Dieses hat eigentlich nichts falsch gemacht. Hat einfach nur Bunny ein Auto geschenkt, das war's. Uh, zwei Level-Ups. Das ist ziemlich viel. Aber gut. So, führt uns das jetzt wirklich dorthin? Ach ja, warte, ich muss erstmal. Young Mike kann ich ja jetzt nicht mehr benutzen. Ja, hier. Kann ich nicht mehr benutzen. Da kann ein Bunny so lange rein. Warum nicht? Bunny muss auch noch ein bisschen leveln. Dann kommt halt Bunny zur Not rein. Und wisst ihr was? Wir machen den jetzt! Wir machen den jetzt und das Level mache ich dann danach offscreen. Screen. Rar Ist das ein mega seltener? Könnte sein. Setzen wir mal hotte Hue ein und hoffen, dass das Ding damit down geht. Donnerkeil! Ähm... Sechs Damage? Und das reicht? Da, da, da, da, da, da, hä?! Egal, Level 18 für mich. What? Okay. Level Up für Miku. Es ist auch Level 15. Und nochmal richtig viele Erfahrungspunkte für Bunny. Damit sie auch Level 15 ist. Ach, damit haben wir zwei weitere Teammitglieder, die Level 15 sind. Das ist doch ziemlich nice. Geht's Young Mike wieder besser? Kann ich ihn wieder ins Team tun? Dada, Young Mike fühlt sich schon wieder besser. Ja, mir geht's gut. Yay! Jetzt bitte klatschen. Jetzt dürfte er aufhören zu klatschen. So, jetzt können wir ihn wieder ins Team tun. So, und ihr beide fühlt euch ganz gut miteinander, ja. Den hier kann ich schon mit äh, Fair leveln, der aber in der nächsten Folge nicht mehr Verdemon sein wird. Denn er ist nicht mehr so böse, weil das Gebiet wird sich ja ein bisschen ändern. Größtenteils zum Kälteren. Ja. <lacht> Pff, Mensch, Strauß starb. Geil. <lacht> Geil, okay. Ähm. So, Young Mike kommt auf jeden Fall noch rein und äh, ja, wir können alle wieder auf Level 16 Level eigentlich, ne? Dann kann ja Mike noch rein. Warum? Denn nicht. Richtig, es gibt keinen Grund, warum nicht. So, die Folge wäre eigentlich schon vorbei, aber ist egal, Wir waren jetzt noch so lange, wie dieses Level dauert. Oh mein Gott! Auf geht's! Bosskampf gegen Rares Ploying. Wir haben gerade gegen den Silber gekämpft. Das ist ein seltener Ploying. Das ist der seltenste Ploying. Also, da will ich ja nicht lange rumspaßen. Wenn der mir abhaut, dann hau heul ich rum. Also, komm, alle drauf da! Alle verrückt gehen! Bäm Bäm. Oh mein Gott, wie viel Damage. Ja, die mini kleinen Dinger, die sind so egal. Ja, genau, rum, rum, um genau. Zack. Und jetzt nur auf die mittleren konzentrieren. Bäm! Bäm! Richtig viel Damage, Aua, egal. Kack drauf! Bäm! Ja, das, das war's. Ja. Okay. Cool. Wie viele Level-ups waren das? Steigt um drei Level. Hinterrücksangriff gelernt. Hinter einem Gegner verstecken und ihn überrumpeln. Großer Schaden. Auch drei Level. Warten, Wartung gelernt. Eine Notwartung stellt einige HP wieder her. Braucht ihre Zeit. Yay, yeah, Young Mike kann nicht warten. Er ist geduldig. Ich war als Kind sehr ungeduldig. Sehr, sehr ungeduldig. Yeah, jetzt hat er das gelernt. Und Doppelhieb gelernt. Entfeste zwei kräftige Hiebe hintereinander. Sei ein Pipi, Doppelhieb. Juhu, super. Du hast die Quest von Isaac abgeschlossen. Und in der nächsten Folge sehen wir dann neue Gebiete, neue Quests und vielleicht noch mehr.